Gottes Liebe kannst du nur verstehen, wenn du sie persönlich erlebst. Und du kannst sie persönlich erleben, wenn du Gott in dein Herz lässt. Wenn du ihn ernsthaft in dein Leben einlädst? Gott ist gut und er ist für dich. Als ich das begriffen habe, habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich lade dich in mein Leben ein. Und in dem Augenblick hat er mein Herz mit seiner Liebe gefüllt. Seit dem Tag erlebe ich Gott immer wieder ganz persönlich in meinem Alltag. Denn jetzt habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm. Es ist nicht mehr ein reiner Glauben. Gott hat mein Herz neu gemacht und es gereinigt, als ich mich taufen ließ. Gottes Liebe erfüllt mich mit Frieden und Freude, weil die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist.